Aufnahme läuft! Aufnahme läuft! Ah, warte, läuft sie uh, wirklich? Ja, die läuft. <lacht> ja! <Das lacht> <lacht> also, Ruhe! Aufnahme läuft, <lacht> läuft sie wirklich? Ja! Geh! Okay. Oh. <lacht> oh. Jamie! Jamie! Hallo! Hallo! Hi! Was machst du da? Ich bin Spieler. Was ist das? was Hey, Guten Morgen! Guten Morgen! Muss erst mal lernen, Guten Morgen! Leid. Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Hey. Guten, Guten Morgen! Mittag! Oh, der auch. Halt diesmal. Ja. Yeah. <lacht> also, Cedric, nachts 1 bis zwei Monate! Nach hochqualitativen Videos am Stück muss er wieder Rotz kommen. <lacht> Schön, wie das gesagt hat. Es zwei Leute draußen, die das, das Ey, nein, es ist im Fall schon rekordverdächtig. Ich schätze das Video auf ganze vier Aufrufe. Ey, schreibt mir den Kommentar, wenn wir es geschafft haben. Also, was, was was? was? sorry Was, was ist ja. Aber mit den Kommentaren hat mich gerade auseinandergenommen. genommen. Ähm. Ist <lacht> so einen guten Witz gesehen. <lacht> Ähm, heute ist die Mission ein Hackergerät vom Lester holen. Ja. Yeah. Genau. Yeah. Und das mit Los. Stil, Pil und Besenstil. Frau <lacht> Beschi, best... Okay. Okay. Also, du hast gesagt, L du, äh. oh, oi oi oio, oi oi oi ja, oi oi... Eben ein Omimobil, habe ich gesagt. Ein Omi Mobil? Ja, Scheiße, äh, ja? oder? Was willst du da? Das du siehst du was du da gewarnt werden. Lassen. Bro, der packt sich einfach weg. Ah. <lacht> also, let's go! Warum müssen wir nachhören? Jo, ne? halt wir die Schnur, lesen. Ich will wissen, wohin. Hey, wer hört auf Schnurren? Gar nicht. Oh, wir sind Schweizer, ne? Ja? Jungs, das gesagt, der Tod ist L.A. ja nicht oft, ne? Oi, oi, oi! Alter! <lacht> <lacht> Ey, nicht kaputt machen! Ja nein! Ah! Uah, Rest da! Uah, nein! Weg da! Das Zeug darf nicht da sein! Was willst du da? <lacht> Ey, Spaß anscheinend an dem Teil. Ich brauch das auch! Wie viel kostet das? Hm. Ist kostenlos. Hast ja, schon? <lacht> Muss ich nicht zweimal sagen. Stimmt, ich mag glaub auch einen. <lacht> Stein! Stimmt. Ja. Gell, du musst, musst dir ein Ding anlügen. Den liefere ich dir legen. Pegasus. Ja. Pegasus. Genau, ja, ich weiß auch. Hä, wenn er mal so lang kam, weißt du? Ja, ja, ja. <lacht> so. Also, wie geht's dir so? Hey, mir geht's gut. Bist du sicher? Nein, <lacht> Okay, ja, ich weiß nicht, schlecht <Okay>. <lacht> So, oder ey. Wie geht's ähm, dir? Yeah. Wie geht's mir? Danke der Nachfrage. Mir es juckt es mich eigentlich nicht, aber ich war so für Video. Danke! Bitte. Äh, ja, äh, tatsächlich es mir gut. Ähm, und gut geht's mir auch. Ähm, Ayo, Aber es geht mir äh, besonders gut. Weißt du, du siehst jetzt so aus, als hättest du einen Freund. Jamie, okay. hast du einen Freund? <lacht> yes, sind wir jetzt auf das Thema? <lacht> yes. Ich, ich blamier dich auch mal ein bisschen vor meinen Zuschauern. Ja, ja Spiegel. ein Spiegel. Du, Freund. Echt? Ayo. Mini yeah. meine Katze ist immer für mich yeah. da. <lacht> gut, wenn meine Katze meine Freundin wäre, dann wäre ich schwul. Also, das wäre jetzt ein bisschen. Dann Mann zieh mir Ja, Mann. Wir ziehen da nicht rein dort. Den ziehen wir nicht rein. Der schläft gerade hinter mir auf dem Bett. Ist noch herzig. Hm. Jimmy, was muss ich machen? Hallo, ich habe, ich habe einen Knickbruch verpasst. Zugangskarte haben wir, also ab zurück. Jimmy, komm! Oh Gott, verdammt! F habe ich gedrückt, nicht Ufe Let's go! Ich werde gehittert, man. Ich komm nicht rein! Ah! Alle hopp, alle hopp, alle hopp! Alle hopp, alle hopp, alle hopp, alle hopp, alle hopp, alle hopp, alle hopp, alle alle hopp, alle Alle alle hopp! Alle alle So! Wenn ihr das so seht, ich frische den Bäser! Das ist überall! Hier sind Gops, die weg. Hier sind sollte, ich Gops, sind wir weg. Ich habe keine Sterne. Schon? Ja. Hm. Äh, meine Sterne sind hier? Hallo, ich habe Sterne, warum? Also, sag mal, was ist dein Lieblingsessen? Ey, das kommt ganz so eine Situation falsch. drauf an. Hm. Ich weiß ja nicht, du... was mit dir los ist, aber ich muss zuerst die abschütteln. <lacht> Wenn du sehr gute Laune hast und Sommer ist, was ist dein Lieblingsessen? Ähm. Ich habe hausgemachte Spätzle sehr gerne, muss ich sagen. Im Sommer. Genau, so wie ein Mhm. Also ich finde es gibt. Also für mich ist es jetzt nicht so eine richtige Sommer. ich isse einfach alles immer. Okay, in dem Winter. Meine, wer, wer sagt so, dass das Fondue auch nicht im Sommer essen? <lacht> genau, tussen du haben auch. Oh, ich, ich mach die Kops kurz. Wo sind die Kops? Ich sehe keinen Kops. Erinnerung. Oh, ey, ich klär das. Hey, danke schön. Na? Was sind <lacht> der Kops? Da ist keine Cops. Was sind der Kops? Ich sind nie einen Kops! Wieso, wieso bist du denn ich bin nicht umgedreht, ich bin runtergekehrt. Doch, ich bin ausgestiegen und dann... Du bist ausgestiegen und dann bin ich runtergekehrt, weil ich über die Planken dort gefahren bin. Aua! Und jetzt bin ich doch ganz unten. Hallo! Hallo! Oh. Muss ich auch zu dir abkommen? Alter, die Fallanimation ist bei mir ganz kaputt. Nein, nein, ich komm schon rauf. Aber ah, wenn es die härtere Variante muss sein. Gut, funktioniert irgendwie nicht. Perfekt. Uh, ja, bitte. oder Nein, Christian, komm, komm komm rauf. Jo, Sadiq, was ist denn dein Lieblingsessen im Winter? Bro, -Also? was willst du -Also? Was ist dein Lieblingsessen? -Also? Bist du gern Schweizer? Bro, Alter. Wärst du gern Österreich? was. <lacht> no was ist deine Lieblingszahl? -Also? <lacht> 7. Wieso? Ich weiß auch nicht. Ich finde 7 ist eine ungerade Zahl. Es ist nicht 6, cool. es ist auch nicht 8, es ist halt einfach 7. Wieso wohnst du bei deinen Eltern? Weil ich noch nicht volljährig bin. Was machst du gerne in der Freizeit? Trompete spielen. Bist du dumm? <lacht> was fragst du, <lacht> Jo. Ja. Was für eine Kuh hast? Eine gute Frage. Was für ein Auto fahrst du? Ich Maxi S. Was ist. Denn? <lacht> okay. Ich gebe zu. Das ist schon gut. Ja, Antworten Ich Wieso? <lacht> Weil ich nur eine dörfli habe und Autoprüfung bald. Raus. Er hat nicht einmal einen Traktor. Und <lacht> er kann nicht einmal richtig Auto fahren. <lacht> ah. Monster jo ist das ein Auto, Bau, ist das ein LKW? Das müssen wir da irgendwie wieder aufgekommen. Ist das ein Auto oder ist das ein LKW, wo du jetzt gerade fährst? Das ist ein Auto. Also dürfst du mit dem Auto führen das ist ein da ist LKW! Eben was ist jetzt? Mhm. Ist es, oder ist es die Schweiz? <lacht> es ist die Schweiz. Dick und fett, okay. Alter. <lacht> <lacht> Du das das lachst jetzt, ist belastend. Es <lacht> ist schon belastend. <lacht> ah, was kommt <lacht> bei dir so im Leben? Hey. Siehst du die Schranken? Ich aus es umfahren. Ja. <lacht> was geht bei dir gerade im Leben? Ähm. In meinem im Ab und Mach's, zu schnell antworten. schnell antworten, schnell antworten, schnell und ohne viel Nachdenken. Was machst du jetzt gerade? Jetzt gerade spielen. Was passiert nach dem Wochenende? Ähm, am äh, Hast du ja nächste Ferien. Was? <lacht> Sorry, aber was? Hm. Hast du gleich wieder Wochenende? Hm. Nächstes Wochenende. Wieso? Weil ich halt also so, so arbeite. Okay. Wie groß ist die? <lacht> was? <lacht> Aha, die. Aha, so. Ich muss gar nicht mehr sagen. Also, weiß, ich will nur so sagen. Der Umfang ist riesig. Weiß ich kann da mit alles sagen. Es es es, es keiner. Mit, mit was es es Mit was? Mit <Das> <aber ganz> <lacht> So. Ey, was rennst du denn so Hallo? Ja, ja. Mamma mia, du hast alles kaputt gemacht. Mama mia, bester Unomutscher, Gusto. Genau. Rassismus aktiviert. <lacht> so, suchen wir doch mal, hä? Hey. Alter, ich, dachte, ich ich hab' dem voll in die Box. Haben ja, wir da unendlich leben, so. oder? Keine Ahnung. Aua, das, also das, das ist doch nicht. Au. Hoffentlich müssen wir nicht unendlich leben. Achso. <lacht> Ach weißt du, ob es denn eigentlich vorbei ist? Aber wir meinen also ja nie in irgendeiner also, Es ist keine Hauptmission eigentlich. Ah, also. <lacht> haben wir ein Handy? Ein ah. Ja. Oh wow, da, das fällt dir jetzt auch noch früher auf dem Fall. Ich habe gerade einen abgestochen, aber der lebt immer noch. Da brauchst, da brauchst du so lang, um die Arsch schießen? Und, so, und er rennt fast nicht, also ist das normal, dass er fast nicht rennt, wenn man da das schwere Sturmgewehr hat. Er rennt so langsam mit mir vor allem auch. Und äh, kann man aus ja. Messen umgegangen. Anleiters dich man ab <lacht> oh, der Jan hat mir geschrieben. Wer ist der Jan, Jamie? Dürfen wir da etwas wissen? Mein Nachbar In diesem Fall nicht. Okay. Sedig, wieso hätte er das geschrieben? Ich <lacht> er doch dich vor einem Zeitle irgendwie gefragt hat, ob dir noch gehen und schnell raus und etwas gemacht. Das ist aber schon lange her, und ich hatte keine Zeit, haben, wie wir aufnehmen sind. <lacht> ja du, eben. Ähm, ich finde das eine gute, gute Beschäftigung. Hm. <lacht> ich bin auf guter Spur. Es blinkt bei mir des Todes, aber irgendwie... Oh, jetzt geht es wieder runter. Doch, da vorne. Der, also... Es blinkt bei mir des Todes. Ich muss wieder runter. wieder runter. Komm. Door Ah! Yo, let's wow. go! <laughs> du anna. Ah! Du halt wirklich, wirklich nicht schnell. Ich warte mal, du hast den Sturm gelassen. schon alle meine Sterne haben einen Herzenfaktor, die blinken bei mir zu Tor. Sterne? Ja. Oben rechts oder was? Ja. <lacht> Warum verlierst du sie bald? Nein, sie, also, sie blinken nicht normal schnell. Sie blinken anders. Sie denken anders. Ich habe nichts bekommen, weil ich in der Nähe von dir Die Alter, dein Ding ist safe schon lange eingezogen worden. <lacht> Ah ne, er mal da Hey, Alter, hör auf, hallo! Warte mal auf mich, ich bin am Einsteigen gesehen. Wieso funktioniert das nicht mit dem Drifter? so lange, so lange, so lange, so lange, so lange, so lange, so lange, so lange, so lange, Nein, jetzt globales Signal. Nein, ah. <lacht> es dreht uns direkt rum, <lacht> Nein. Ich glaube, ja. ich habe ich zum Bock, weil ich ich kann Sterne äh, aber, aber nicht. Ja. Meinen Schrifttext habe ich aber nicht. Wir bringen das Hackergerät genau. Zu ja, ah gut. Jetzt haben wir Sterne verloren. So. Wie das auch immer gerade gegangen ist aber ja. Anscheinend geht es hier an, dass es. Keine Ahnung. Ja, ja. Wir sind cool. Man muss gedacht. nicht alles wissen, Jamie. Okay. Nein, mein Geist Jamie, was, was ist dir? deine Lieblingsfarbe? Blau. Lieblingsessen? Äh, Oze Ozeanblau. Burger okay. Lieblings mit Baumfritz. Was? Burger mit Baumfritz. Burger mit Baumfried? Oh, oh, du bist so langweilig. Ähm, was ist deine Lieblingszahl? <lacht> Drei. Ah, Lieblingsauto? Äh, Arschbackenfläche. Äh, Arschbackenfläche. Rund. Was? Keine Ahnung. Arschbackenfläche im Quadratmeter. <lacht> fünf. <lacht> oh, ah, ah, ah, ah. Ich war <sechs>. <lacht> <lacht> Ja, ja. Das ja, ist ja. Passen, ja? Ich meine jedem seins. Jedem ja. seins. Lieblingslehrer. Und bitte, es geht noch ein bisschen. Lieblingslehrer. Äh Naderi. Herr was? Naderi. Naderi. Ja, Ui. Naderi. Keine Ahnung wer das ist. <lacht> okay. Ähm, es ist im Fall noch schwierig. Lieblingstöfflin. Puch. äh. äh, äh, äh. äh Mutscher aus. So. Lieblingsspann <lacht> <lacht> Carlos de la Fuente. <lacht> <lacht> die Frage hat, die hat jetzt so richtig gehört. Grüß gingen raus an Herr de la Fuente. Oh, das wäre natürlich auf jeden Fall gesehen. <lacht> Du weißt das. Der, der genau. Herr de la Fuente. Ah, ja, ja. Ah, ja, das ist eine Schanze, die werden wir jetzt nicht. Der Carlos de la Fuente ist ein ehemaliger Lervo. <lacht> Die Finger scheiße. <lacht> Ach, da, jo. <ja. lacht> du kannst halt schon nicht fahren. Du bringst es einfach nicht an. Jetzt geht unten knallt Also knallt und mit Türen oder so. Ey, ist Mutter wieder was anderes? Nein, eigentlich nicht. Das ist sehr gut gegönnt. schon. Jamie! Wir sind immer noch hier. <lacht> ich will gleich ja am Cote sagen, was ich jetzt so schwierig, selbst in die Spiele hinzufahren? Anscheinend <lacht> Ähm, Kleini, hast du ein Haustier? Äh, Cedric. Was für eins? Was ist das für ein du. Tier? Mensch. Hm. Ach schon. Hm. <lacht> das sind Babys, nicht eigentlich auch Haustier? <lacht> <lacht> er nimmt gerade äh, unser System <lacht> auseinander. Er nimmt gerade die ganze Weltgeschichte auseinander. <lacht> sind Babys nicht auch Haustiere? Äh, geht's. <lacht> Nein, wieder geht's. Wieder geht's. Deine meisten tragen ich leider Die, <lacht> die sind, sind Weil die anderen haben keine Marke. Lieblings-YouTuber. Haha, <lacht> <lacht> <lacht> Seri-Mitte? <lacht> Haha. Was hast du denn du sonst noch für Kanäle, die du machst? Zu viel. Haha. <lacht> Was? Ich, kennt ihr noch etwas darüber? Ja. Was denn? Julie Bam. Ah, tschüss! <lacht> Kennst du die Videos? <lacht> ja, nein, ein paar Millionen auf den Abonnenten den Kanal, ob sonst ja, ja, ja. Ja, jetzt sind wir da perfekt, hä? Ja. Das waren die besten Gespräche, die wir je kann in einem Spiel In der Tat. Und. Und. Und. Ah. Ja, Mission. Abgeschossen. Hm. <lacht> nein, Jetzt du wir mal ein bisschen die Zuschauer unterhalten. Ich gehe jetzt schnell schauen, wie lange unsere Aufnahme schon läuft. Ganze 19 Minuten, liebe Leute! Perfekt! Ich habe jetzt unterhalten Unterhalten. Von einer super Unterhaltungssendung. Wir wünschen euch jetzt noch einen ganz geilen Tag. Und Jamie, du das letzte Wort wieder mal. Beliket das Video und tschüss. Bye bye!